Leute, kommt zusammen! Wo seid ihr? Wo ist nur der Neuling wieder? Hey, raus aus den Federn! Komm schon! Was ist ja, komm, los? Wir müssen in den Kampf ziehen! Was für ein das Kampf? Das PvP, Mensch! Das Event! Wir müssen los! Wir müssen gegen die anderen kämpfen! Weißt du das nicht? Welche andere? Die anderen Inseln? Ich sagte dir doch letztes Mal! Pass auf! Und jetzt ist es soweit! Wir müssen los in den Kampf! Also komm! Okay, ich komme ja schon. Willkommen Leute, mein Name ist Hertion und ich begrüße euch zum allerersten PvP-Event auf diesem Kanal. Und zwar ist das das abgehoben PvP-Event und alle haben schon ihre Anmeldung durch und deswegen muss ich mich jetzt beeilen. Und ja, ähm, nach dem kurzen Cut geht's los. Okay Leute, es geht los und ihr habt keine Ahnung, wie verfickt angespannt ich gerade bin. Lauf, Kevin. Erstmal ab ins Haus. Oh Gott. Oh Gott, ich bin so angespannt. Also Leute, es geht jetzt wirklich. Also erstmal kommt heute das Solo-Event. Das Team-Event sollte wahrscheinlich nächstes Wochenende kommen. Das nehmen wir jetzt direkt gleich im Anschluss auf und da sind dann auch Sabatira und Renny dabei. Und was habe ich? Spektralfeile, Vergiftungspfeile, Sprungkraftpfeile. Ich habe keine Ahnung, wie ich die nutze. Ich schieße die einfach gleich runter. Oh Gott, bin ich angespannt. Ich hoffe natürlich halt für unser Team zu gewinnen, das wäre wirklich am besten. Oh Gott. Ich bleibe erstmal in meinem Haus die, paar, die ersten paar Sekunden. Und lass die Leute machen. Oh Gott. 5, 4, 3, 2, 1, go! Herr wird bleibt erstmal in seinem Haus. <lacht> Genauso wie dieser Matera. Grandpa, das ist nicht dein Ernst. Du spasses. Okay, Grandpa sneak. Ich hätte mir da oben auch irgendwie so ein Loch machen sollen. Um zu fliehen. So, okay, Jule bewegt sich. Die laggt. Die laggt. Okay, Soratira, scheiß Internet. Okay, lass sie. Er läuft, er läuft, er läuft. Perfekt. Oh Gott. Perfekt Es tut mir leid, Granny! Es tut mir leid! Oh Gott! Okay, Granny hat einen besseren Stick, glaube ich. Oh Gott! Granny, nein! Okay, lol. Das ist Julian. Oh, du Wichser, was macht der da? Mann. Ach Julian. Was macht. Was macht der da? Achso, es geht um Kids. Oh. Aber nicht so sehr an, an Juden festhängen. Du Spast! Das ist doch nicht dein Ernst! Wo ist denn der jetzt genau? Ey, komm, ich hab keinen Bock mehr, ich muss jetzt hoch. Ich habe ich nicht zu sagen, an dem da beschäftigen. Oh, nice. Da ist er unten. Richtig cool. Okay, hoch geht's zu Kevin. Erster Kill PvP Event. Oh Gott, habe ich gerade Lags. Oh, die Mitte laggt so sehr. Es ist nicht normal. Nein, nein, nein, nein. Ah, fuck. Das leckt. So. Hä? Lol! Oh, ich dachte schon. Hey Thomas. Okay, ich gehe auf meine Seite erstmal. Oh Gott, okay, das ist echt anstrengend hier. Und schweckt 3-frei. Oh du Spaß. Du Wichser Thomas! Diese Enderperlen in dieser Version sind so scheiße. Ja ich hab Peter, ich hab Thomas getötet. Perfekt. Ich gehe zu Zootopia. Ich muss erstmal nach Zootopia. Lol. No, hi, Pumi! Nein! Tschüss, Pumi! Ich verpisst mich wieder. Ab zu Spaghetti Streak. Oh, der Berliner! Oh, es geht hier ab! Savatira! Oh nein, Jule! Oh nein, Jule! ich geh zum Tonbeutel. ich geh zum Tonbeutel. give a fuck, ist hier mein Turmbeutel wer, okay, ey, ich habe nur noch ein Leben, ich muss mich jetzt wirklich konzentrieren, ich muss mich jetzt echt konzentrieren, ich bleib jetzt die erste bei Nico, Chuck, Chuck, tschüss Chuck. Oh, bist du mir leid? <lacht> ich hab dir. Ja... Alter, Grandpa hat zwei K... Was? Lol, Grandpa rasiert. Grandpa rasiert ja mal richtig. Okay, der teilt aus. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich sollte, nicht, ich sollte nicht übertreiben. Ich sollte nicht übertreiben, Jungs. Oh Gott. Oh, nein. Lightstreak. Pumi. Was war Pumi? Auf uns rein? Pumi aus. Nein, Pumi. Oh Gott, Alter. Ich komme gar nicht klar gerade. Ich komme gerade gar nicht klar auf dieses Event. Es ist so krank. Oh lol, Double! Ich hab Double-Hits bekommen! Und ich muss zu essen, ich muss footen Ich habe noch einen Deeping-Trank. Wie, wie krass geht der? 130. okay. Jetzt wird ausgerastet. Komm. Letztes Leben. Ich brauche jetzt die Scheiße hier. Oh no, lol, lag. lag. Lag. Ja! Ich hab, glaube ich, Lion. Na, nice, ich hab Lion. Oh Gott, Seiten getauscht, perfekt. Oh, lol, was ist das? Oh, Sabat, oh, Jule. Oh, Jule. Oh Gott, okay, ich hab Jule. Nein! <lacht> Geh! Geh! Pumi, was dich! Verpiss dich! Du Kackvieh! <lacht> Kisabatira ist die erste, die raus ist. RIP auf jeden Fall an dich. Kevin ist durch! Kevin ist durch! <lacht> oh, das Event ist richtig cool. Ich feiere das, aber ich habe noch ein Leben. Ich muss wirklich aufpassen. Die Grab hat einen Kill und ist gestorben. RIP! Okay, kommt niemand. Oh Leute, ihr wisst echt nicht, wie angespannt ich gerade bin. Ihr habt keine Ahnung. Schönes Haus von Pumi. Ich jeden einfach von hier. Ich glaube Tamaski. Also Tammy. Tamaski, Alter. Wie kaufe ich auf den Kack? Ich weiß nicht, ob ich riskieren soll. Okay, Fox ist... Pumi ist raus. Pumi ist raus, Alter. Lol. Und da ist Julian. Also die, die fighten da ja richtig hart. Oh Missouri! <lacht> da geht das hier ab. Ich bin raus. Ich bin raus. Ich bin Hertel und ich bin raus. Nein, Grandpa, Grandpa, Grandpa, Grandpa, Grandpa, Grandpa. Ach Grandpa. Rip auf jeden Fall. Das war's das für mich von mir erstmal und dann sehen wir uns gleich in der Abmo wieder. Ja, Leute, das war's mit der heutigen Folge Minecraft abgehoben. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Auch wenn ich jetzt verloren habe, lasst ein Like da, kommentieren, abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Server close anscheinend. Schaut auch bei den anderen 15 Teilnehmern vorbei, die sind ganz unten verlinkt. Das war's von mir. Und ich sage ciao.